Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, wichtige Größen im Beschaffungsmarkt. Welche Größen betrachtet die Beschaffungsmarkterkundung? Marktgrößen auf dem Beschaffungsmarkt sind, Preisentwicklung, Neuheiten und Trends, Bezugsquellen, Lieferkonditionen, Lieferzeiten und Transportwege, sowie Zahlungskonditionen. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, wichtige Größen im Beschaffungsmarkt. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.